Diese sechs Arten von Produkten solltest du auf keinen Fall auf Amazon verkaufen. Hi, herzlich willkommen zu dem Video. Lorenzo hier und lass uns mal über die sechs Arten von Produkten sprechen, die du als Anfänger oder generell eigentlich nicht auf Amazon verkaufen solltest. Das erste ist eigentlich jedem bekannt und zwar ist es das Thema Kleidungsstücke. Und warum ist das Ganze eher suboptimal? Das Ganze hat eigentlich drei Gründe. Erstens, letztendlich hast du hier ja, viele Farben, also generell viel Auswahl, viele Farben, viele Größen und letztendlich eine hohe Retourenquote, mit der du da wirklich ja, umgehen musst. Und zwar ist das natürlich für dich in dem Sinne suboptimal, weil es einfach viel Kapital bindet. Das heißt, du musst M, S, L, XL etc. alles anbieten, plus dazu dann die Kleidungsstücke noch in drei, äh, vier Farben oder Mustern etc., um überhaupt da konkurrenzfähig zu sein, um dem Kunden da auch dementsprechend eine gewisse Auswahl zu bieten. Aus dem Grund ist die Kleidung letztendlich kein wirkliches äh, optimales Startprodukt. Dazu kommt natürlich, dass wir hier eine deutlich höhere Retourenquote haben. Ich meine, wir kennen es alle von Zalando, es werden immer drei, vier, fünf, sechs, sieben Sachen ähm, gekauft und dann vielleicht nur äh, ja, die ein oder andere behalten und der Rest zurückgeschickt und das äh, schmälert die Marge natürlich enorm und aus dem Grund ja, macht das hier definitiv nicht so viel Sinn, damit auf Amazon zu starten. Generell ist Amazon auch nicht die beste Plattform, um sich die eigene Marke, den eigenen Job da in der Hinsicht aufzubauen. Das heißt, wenn du wirklich eine eigene Kleidungsmarke etablieren möchtest und das vielleicht dein, dein Ziel oder dein, dein Traum ist, dann ist Amazon dann nicht der richtige Weg für dich. Dann musst du da eher Richtung Shopee-Fan, in einen Online-Store, mit Influencer-Marketing etc. gehen. Das ist aber ein anderes Thema. Das heißt, das erstmal zu dem Thema Kleidungsstücken. Wenn ich hier direkt schon mal drüber spreche, dann würde ich das ganze Thema Variantenvielfalt eigentlich direkt mit reinnehmen. Das heißt, das bezieht sich nicht nur auf die Kleidung selber, sondern auch generell auf Artikel, bei denen einfach sehr viele Varianten im Umlauf sind oder bei denen sehr viele Varianten unbedingt notwendig ist. Wenn du Produkte hast, die du vielleicht in Schwarz, Grau oder auch Weiß anbieten kannst, egal was für ein Artikel das ist, und du es nicht unbedingt in anderen Farben anbieten musst, dann ist es vollkommen fein. Wenn dieser Artikel aber von allen, die es verkaufen, in extrem vielen Farben angeboten wird, dann würde ich dir auch empfehlen, da vielleicht am Anfang erstmal Abstand von zu nehmen, weil du dein Kapital einfach andersweitig besser einsetzen kannst. Und die zweite Art von Produkt, die du vielleicht nicht verkaufen solltest, ist generell das Thema Gefahrgut. Denn bei den Gefahrgütern ist es so, dass sie entweder leicht entzündlich sind oder andersweitig gefährlich. Und das Hauptproblem hierbei ist eigentlich der Versand. Denn hier ist es oftmals so, dass es entweder von China nach Deutschland oder generell zu einem Amazon-Lager hier äh, ja, besondere Richtlinien gibt, die du einhalten musst. Plus das Ganze ist meistens auch etwas teurer. Und aus dem Grund, wie gesagt, ist es nicht zu empfehlen am Anfang, zumal du oftmals auch Probleme hast, das Ganze wirklich erstmal bei Amazon zu registrieren, dich dann für das Gefahrgutprogramm dort anzumelden und Co. Und wenn du das Ganze nicht machst und dein Produkt vielleicht äh, am Anfang so reinbekommst, kann es dennoch sein, dass danach Amazon irgendwann durchscrollt und sieht, okay, hey, dieses Produkt ist doch eigentlich eventuell ein Gefahrgut und dann das Listing erstmal gesperrt wird und aus dem Grund solltest du erstmal die Finger von Gefahrgut lassen. und das wäre auch nichts, was ich vielleicht später irgendwann mal anpacken würde, es sei denn, es gibt da wirklich äh, ja, extremes Potenzial, was du im Vorfeld dann aber auch definitiv abklären solltest, mit Amazon absprechen solltest, um einfach zu schauen, ob das Ganze für dich so Sinn ergeben kann und ob du das Ganze vielleicht auch selber versendest, dann hast du es deutlich einfacher, aber dadurch, dass wir uns erstmal auf den FBA-Part fokussieren, ist es für jemanden, der auch Amazon als Warenlager nutzen möchte, etc., vielleicht nicht die beste Wahl. Und dazu kommt natürlich noch, dass das ganze Labeling der Artikel da auch wirklich ja, beherrscht sein muss, das heißt, du musst wirklich genau wissen, was muss hinten drauf, was für ein Produkt habe ich jetzt hier genau, was sind die richtigen ja, Vorschriften da, das heißt, wenn du das Ganze machst, dann setzt sich damit auf jeden Fall im Detail noch mal mehr auseinander. Und die dritte Kategorie, über die ich sprechen möchte, sind einfach enorm simple Artikel. Und hier spreche ich von Tassen oder Stiften etc., die meistens in der ersten Linie schon sehr, sehr günstig sind und dazu auch wenig Verbesserungspotenzial mit sich bringen. Das heißt, du kannst eine Tasse vielleicht ja thermisch regulieren, dass dann da sich das Bild ändert, wenn da heiße Flüssigkeit eingefüllt wird. Aber ehrlicherweise ist das jetzt nichts, wo Kunden sagen, hey, das macht diesen Artikel unglaublich viel besser für mich. Das heißt, da hast du eher diesen äh, Geschmacksaspekt äh, Aspekt mit dabei, auf den wir auch noch zu sprechen kommen. Aber das wäre, wie gesagt, was was eigentlich meistens zu so günstig ist, wenig Verbesserungspotenzial birgt und du im Marketing nicht so extrem dich von der Konkurrenz absetzen kannst. Weil du kannst das perfekte Foto und die perfekte äh, Verpackung einer Tasse haben. Aber ehrlicherweise sind hier nicht so Weltenunterschied zu sehen, meistens wie es jetzt bei anderen Produkten der Fall ist. Deswegen ganz kurz hier sozusagen extrem simple Produkte, würde ich auch erstmal außen vor lassen. Und dann können wir auch direkt eigentlich mal über diese designbehafteten Artikel sprechen. Denn das ist auch ein Punkt, den du als Anfänger auf jeden Fall vermeiden solltest. Und hier spreche ich einfach davon, wenn du in einer Nische bist und du siehst nicht mehrere Produkte, die sich in irgendeiner Art und Weise ähnlich sind, die sich dann auch alle vielleicht gut verkaufen. Das heißt, wenn wir jetzt mal uns das Thema Deckenlampen anschauen, dann haben wir extrem viele Varianten mit vier Lampen, mit zwei Lampen, aus Holz, Metall aus ähm, ja, vielleicht äh, abstraktem Material, ganz große, ganz kleine etc. Und dann ist es nicht so, dass du einen klaren Fahrplan hast und weißt, wie ja zum Beispiel bei ganz simpel gesagt Trinkflaschen, hey, die sind alle ungefähr 1000 Milliliter groß, die haben alle irgendwie äh, vielleicht mal graue Farben mit dabei etc. Sondern da hast du wirklich extrem das Ganze nach Geschmack gefiltert. Und da kannst du wirklich äh, auf den Nerv treffen und sagen, hey, mit deinem Design, was du vielleicht auf den Markt bringst, da hast du einen wirklichen Volltreffer. Es kann aber auch sein, dass es sich eher schleppen verkauft und du einfach genau nicht diesen Designaspekt triffst, den da vielleicht andere Kunden vielleicht kaufen wollen. Und aus dem Grund würde ich dir auch wirklich abraten davon, wirklich sehr, sehr designbehaftete Artikel erstmal wegzulassen. Das kannst du später machen, wenn du vielleicht schon mal ein bisschen Cashflow aufgebaut hast und dann sagst, hey, okay, diese Deckenlampe würde jetzt in mein Portfolio gut reinpassen. Es kann sein, dass sie sich sehr gut verkauft, kann aber auch sein, dass sie dementsprechend einfach langsamer sich abverkauft, was dann nicht so schlimm ist. Dieses Risiko unterm Strich äh, gehe ich dann vielleicht ein, um eventuell ein höheres Upside-Potenzial zu haben. Klar, das kann letztendlich da möglich sein, aber wie gesagt, generell designbehaftete Artikel für den Start erstmal nicht. Und wenn wir auch schon beim Thema Deckenlampen sind, dann lass uns mal über Elektroartikel generell sprechen. Denn hier ist es so, dass es natürlich oft gesagt wird, hey, du solltest auf keinen Fall Elektroartikel machen. Und dem stimme ich auch zu, wenn es darum geht, dass du vielleicht jetzt gerade Anfänger bist und dein allererstes Produkt, ohne super viel Plan zu haben, auf den Markt bringen möchtest. Denn hier musst du natürlich auf der einen Seite alle Richtlinien und Vorkehrungen beachten. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, dass genau das viele Leute denken und aus dem Grund der Markt nicht vollkommen ohne Konkurrenz ist, ganz klar, aber du hast ein bisschen weniger Konkurrenz, als es vielleicht bei anderen simpleren Artikeln der Fall wäre. Deswegen hier, wenn du in diesen Markt reingehen möchtest, dann informiere dich eben auf jeden Fall im Vorfeld da äh, ordentlich drüber und sorg dementsprechend auch dafür, dass du einfach ein paar mehr Prozent Retourenquoten einfach mit einkalkulierst. Das heißt, tendenziell ist es so, dass die Marge ein bisschen niedriger meistens ist, weil du halt schon mal hier und da einfach Artikel hast die auf kurz oder lang vielleicht irgendwo zurückgegeben werden oder öfter auch zurückgegeben werden als normale Produkte. Aus dem Grund ja, solltest du das hier auf jeden Fall in der Kalkulation je nach Artikel, je nach Komplexität des Artikels auf jeden Fall auch mit einkalkulieren. Und was auch noch wichtig ist, ein Punkt der zwei Jahre Gewährleistung, sozusagen, die man generell in Deutschland auf Elektroartikel hat, die sollten dich jetzt nicht davon abhalten, das Ganze zu machen. Also wenn das dein Hauptentscheidungsfaktor ist, dass du sagst, hey, aus dem Grund mache ich das Ganze nicht, dann kann ich dir da die Angst nehmen. Die wenigsten, wenigsten, wenigsten werden dann wirklich nach einem Jahr hergehen und sagen, hey, mein 25 Euro Amazon Elektroartikel ist kaputt gegangen, bitte ersetzt mir den doch. Also das haben wir fast nie erlebt von hunderttausenden verkauften Artikel. Deswegen musst du dir, was das angeht, ehrlicherweise relativ wenig Sorgen machen. Aber generell ist die Retourenquote in diesen ersten 30 Tagen aufgrund von defekten Artikeln etc. ein bisschen höher. Und die letzte Kategorie, von der ich dir als vollkommener Anfänger abraten würde, wäre generell das Thema zerbrechlich ist. Denn wenn du jetzt vielleicht äh, irgendwelche Glasartikel hast und nicht genau weißt, wie ich das Ganze verpacke, dass du vielleicht dreilagige Kartonsanteile von zweilagigen nimmst, dass du das richtige Füllmaterial benutzt, dass du die richtige Beschriftung auch für den Versanddienstleister da letztendlich mit äh, integrierst, dann ist es auch was, was letztendlich dazu führen kann, dass vielleicht mehr Kunden beschweren. Es kann im Vorfeld in der Quality Inspection alles fein sein, kann auf dem Weg aber dann vielleicht kaputt werden und dadurch beschweren sich den Kunden, du hast höhere Returnquote, du kriegst schlechte Bewertungen und das sorgt dann einfach dafür, dass du keinen optimalen Start hast und das Thema Bewertung und generelle Erwartungshaltung ist einfach was, was hier mit einspielt. Das heißt, geh am Anfang einfach her und bring Produkte auf den Markt, wo du weißt, hey, so sieht das Ganze aus. Da kann relativ wenig mit passieren. Das ist wirklich was, wo ich die Erwartungshaltung des Kunden zu 90, 95, 99 Prozent auch wirklich dann genauso ja übertreffen kann und der Kunde deswegen sagt hey finde ich cool das Produkt habe ich gesehen auf dem Grund auch gekauft und da gebe ich dir als guter Verkäufer auch wirklich fünf Sterne Bewertung und dem Produkt auch nochmal eine fünf Sterne Bewertung und dann aus dem Grund kannst du da wirklich sehr sehr simpel reinstarten weil wenn du das vielleicht äh, ja nicht richtig machst nicht richtig belabelst, dann irgendwelche ähm, Glasprodukte da kaputt gehen dann hast du dann natürlich dann so einen suboptimalen Start du hast weniger äh, Durchschnitts Sterne Bewertung du hast eine niedrigere Conversion Rate du kriegst weniger verkauft und Co und das ist definitiv was was du am Anfang einfach sollte deswegen geh generell einfach her und sorgt dafür, dass du der Erwartungshaltung definitiv der gerecht wirst und mach dir das Leben da einfach so simpel wie möglich. Und das war es eigentlich auch schon mit den sechs Kategorien, die du als Anfänger definitiv nicht auf Amazon verkaufen solltest. Wie gesagt, lass dir das Ganze durch den Kopf gehen, treff deine eigenen entscheidung sei ehrlich zu dir selber, wo du sagst, hey, okay, ich kenne mich damit aus, ich bin jetzt bereit, dieses oder jedes Mal anzugehen. Wenn du aber wirklich weißt, okay, ich kann nicht zu 100 Prozent gewährleisten, dass ich alles korrekt mache, dann würde ich davon am Anfang einfach erstmal die Finger lassen und dich mit simplen Produkten da rantasten. Und das war es auch schon zu dem Video. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, um kein Content mehr zum Thema Amazon FBA zu verpassen. Und bis dahin würde ich sagen, mach's gut. Ciao, ciao.